Ich komme wieder. das gesehen, die Rumänen, die hat bloß geguckt, Deutschland gut fährt weiter. Und den Ungarn hat sich überhaupt nie interessiert. Der saß noch nicht mal in seinem Fenster. Der stand dahinter und guckte blöde raus. Hier habe ich einen schönen Platz, aber der Donau gefunden. Da wieder über Park von Moin, ich habe ganz gut geschlafen hier. Und der Blick hier am Fenster, das ist einfach bloß der Wahnsinn. Ja, das Pferd muss ich irgendwo da oben losgerissen haben, da waren einige angebunden. Und gerade beim Donau trinken. drüben heißt fuck Nee, anders geschrieben. v c So, warten wir mal auf die Fähre. LKW verkürzt die Reisezeit in der Slowakei. <lacht> Lustige Übersetzung schon wieder. Da wird mal schnell Google gefragt und ohne nachzuprüfen. Schilder klicken mal. LKW verkürzt die Reisezeit durch die Slowakei. <lacht> Ja klar, wenn ich zu Fuß laufe, brauche ich länger als wenn ich mit dem LKW fahre. Oh, ich sehe gerade was, die Wollenklippe zu mir. Muss ich hier ja weg. Küche ist eröffnet. Ich mache mir heute Hähnchenschnitzel, warm. Morgen, Kaufland, ohne jetzt Werbung machen zu wollen. Kriegt sowieso kein okay Geld dafür. Flüssig gewürzt, paniert und gebraten. Spitzenqualität. Okay, wir probieren das einfach mal. Fertig in Ordnung, halt. Dazu eine Scheibe Brot und ein bisschen Ketchup oder sowas. Gut. Reicht. Reicht, macht satt. Mehr brauchen wir nicht. Und natürlich ein Pilz. Drei habe ich noch vom rumänischen. So. Dann machen wir die Bilder in die Kamera und gehen zum Abendprogramm über. Ja, übrigens mit meiner Batterie 90 Stunden AGM Batterie habe ich als Zusatzbatterie. Also für ein bisschen Licht hier drin und Rechner anmachen. Reicht, ja, ist aus und Kühlschrank vor allem, reicht es dicke, wenn ich jeden Tag ein Stückel fahre. Weil ich hatte ja im Vorfeld schon gleich einen Kühlschrank immer angehabt und wenn ich normal arbeiten war, war der Kühlschrank eigentlich immer kalt jeden Tag. Wenn du voll geladen bist, reicht es auch übers Wochenende, aber viel länger dann auch nie. Ich habe ja hier vorne mein Solarpanel. Das werde ich zum nächsten Campingausflug nur mitnehmen. Also nur mitnehmen und wenn ich länger stehe, wird das halt mal ans Auto gelehnt. Kann man ja dann, die also Löschen, kann man ja dann mal, anschließen, wenn man, wenn man weggeht. Weil wenn du das vor allem dann so richtig in die Dünne legst und die so hinter der Frontscheibe, die ja auch noch Leistung wegnimmt, dann dürfte das genügend bringen, um mal drei Tage zu stehen oder so sowas. So, im prinzip bin ich jetzt ab polen in einem ritt nach dresden durchgefahren und war so gegen 22 uhr zu hause war jedenfalls super in rumänien also mir hat es gefallen und ich werde bestimmt wieder mal hinfahren